Ich freue mich heute hier beim Soldatenheim, die Eröffnung mitfeiern zu dürfen. Einer vermeintlich langen Bauzeit standen bewusste Pausen entgegen, in denen wir überlegt haben, was sinnvoll und fortschrittlich für dieses Gebäude ist. Und heute stehen wir an einem Objekt, in dem die Begegnung zwischen den Soldatinnen und Soldaten mit der örtlichen Bevölkerung möglich ist. Ich wünsche diesem Gebäude immer viel Erfolg.